Das da ist die Erde. Und ich werde die Erde zerstören. Indem ich viele, viele Dinge benutzen werde. Mein Pause-Button gibt wieder nicht. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich die Erde zerstören wie ihr vielleicht schon seht 90 Millionen Leute habe ich zerstört ich naja genau wir bleiben die Erde zerstören oh Gott. und werden damit viele Experimente Nächsten gegen die Länder, die ich zusammenlehne oder gegen die Erde. Aber halt, ich möchte Ich möchte natürlich ich herausfinden, was passiert. Und ich habe schon 556 Millionen Leute gekillt. Alter Schwede. Gut, ich resette äh, mal. Und ich habe aus Versehen einen welchen Button So, und, ähm, kann ich das Kann ich Ja, jawoll. Das ist ja die Erde. Das da hinten das ist, äh, Sonne. Kann ich auch die... S kann ich die Sonne zerstören? Willkommen zurück zu Dinge, die keinen Sinn machen. Heute dabei, wenn man die Sonne zerstört, äh, passiert eine Riesenexplosion, die die Erde zerstört und alle Menschen sterben. Zerstört niemals die Sonne. Mal gucken, welche Planeten es noch gibt. Also, Unknown System. Gut, habe ich noch nicht. Was ist das für ein Planet? ich möchte ich möchte mit diesem Planeten brauchen. ich möchte mit dem Planeten spielen ja wahrscheinlich wenn ich die Erde äh, wenn ich einen neuen Planeten ähm, im Weltall finde kommt wahrscheinlich auch eine Werbung das sieht was ist das ich kann es aber nicht irgendwie zerstören weil guckt Ist passieren keine richtigen Sachen, aber ich habe die ultimative. <lacht> ultimative Waffe, die Hand aus so Wald ab. Ey, wenn die jetzt auch nichts gemacht hat, ne? Die hat nicht mal einen Krater gemacht? Was ist das? Okay, wir gehen mal wieder zurück zur Erde. So, Erde. Ich werde jetzt die Erde sehr krass beschützen. Und zwar... Damit. Ich habe ja. doppelt geklickt. Aber das ist egal. Weil damit werde ich die Erde beschützen. Ich habe nichts geklickt. Ah, weil ich das Rad drehe. Ja. Das Rad aktiviert die so Alter, wie viele sind das? Die Erde wird niemals kaputt sein. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, also die letzten Schutzschilde äh, fahren jetzt hier. sollten jetzt gleich auftauchen. Brauchen immer ziemlich lange Spuren davor. Oh, man spulen. Das sind viele. Aber hier ist noch nicht so richtig. Warte. Denkt ihr, die Erde ist genug geschützt? ja b auf gar keinen fall okay also ich sage a ich crashe jetzt oh, ich crashe jetzt den mond hier rein was ist kann also ganz kurz wo ist der mond hier ist der mond mond ich überlasse dir die erde dir mond versus erde wer gewinnt Mond versus Super-Erde, wohl eher. Um. Oh, die, Schutzschilder, die Schutzschilder. Die Schutzschilder können kaputt gehen, aber das ändert jetzt nicht alles. Ey, dieses Ding sieht so krass aus. Ey, dieser Punkt. Dieser Punkt wird die Erde zerstören. Oh, ja, ja, ja, ja, komm! wir haben alle Menschen gekillt mit dem Ding! alle die Bege ähm, gesagt haben ihr wart so richtig gut dann resetten wir mal unsere äh, kleine Erde New Construction danke Alter, Options. danke Building. so, also jetzt gucken wir mal ob wir die Erde zum Donut machen können selbst wenn alle äh, Menschen sterben werden ich werde die Erde jetzt zu einem machen und ich hab's noch nicht ich muss einfach straight dadurch. durch naja das hat nicht geholfen ich will aber schon so dass die Menschen noch ein paar Menschen mindestens leben. Was ist das hier? Wow. Spannend. Was ist der hier? Was machst du? Was machst du? Was? Der macht die Erde zum Br und zu einer Hälfte so der, Okay, der, ich helfe dir. Ich sende tausende. Nee, das nützt nichts. Äh, äh. Ich hab eine Idee. Digga, wie viele Werbung denn... Digga, 2 Millionen Menschen einfach. Okay. Um, ich hab eine Idee. Ich werde die Erde nochmal resetten. Und in eine Hälfte schneiden. Das hier wird unsere Linie sein. Okay, Monde, jetzt kommt ihr an die Reihe. Ihr ja, werdet jetzt in... Ja, habt ihr super gemacht, Digga. <lacht> Schon wieder lebt keiner. Aber ist auch egal. Okay, die Monde nutzen, also so ziemlich gar nichts. es ist dieser Meteor es sieht einfach aus wie irgendwie irgendwas ich, an irgendwas erinnert mich das gerade äh, diese diese Erde also wie die gerade aussieht wir haben den Donut ja, der sieht auch noch so schön aus so also ganz so rund und so Boah. und jetzt zerstöre ich die Erde ist er uns, wenn die Erde weg ist. Die Erde ist kaputt. Ja. Und, by the way, um, die Erde ist kaputt.